Hey, Mann. Boah, übel kein Knockback bekommen. Das war doch nicht legit. Moin und willkommen zu einer neuen Runde Bad Wars <lacht> mit Geotrix am Stissel. Hallo. Hi, was machen wir denn heute? Gucken. wir machen heute die Nicht-Hochstacken-Challenge oder wie man es nennen soll. Ja, also wir dürfen uns nur gerade aushalten in die Mitte bauen, das ist halt schon irgendwie... Ja, Scheiße. Ja, weil die uns tagt, aber nicht, geh nicht in die Mitte. Weil sonst denken die wir holen Gold. Und dann werden die uns alle auseinandernehmen. Ich geh jetzt nach rechts hier. Oh mein Gott! Hast du... gesehen? <lacht> <lacht> Junge, <Ja. lacht> <lacht> ich bin einfach da runtergelaufen. Ey, das ist ja fast so gut wie die Kuchen. Okay, los geht's. Aber wir machen, dass wir MLGs machen dürfen. Also nicht hochstecken, aber dafür dürfen wir einen Block-Safe und so machen. Also dürfte ich dann das Bett eigentlich gar nicht weiter einbauen? Doch, komm. Ohne Bett einbauen, wir wollen nicht übertreiben. Wir übertreiben dann wieder. Und, und dann brauchen wir wieder 30 Jahre. Ja, weil wir sind einfach schlecht. Genau. You know? Oh mein Gott, wie sollen wir das denn hier machen? Machen. Was denken die wohl von uns, dass wir hier nicht mal Okay. Ich bin so gut. Ich weiß nicht. <lacht> hey. Was denken die von uns, dass wir hier einfach nur ganz Zeit gerade bauen? Speise Mann. denken die wohl von uns, Kuchen? Was sagst du? Wir sind komplette xk Ja. Die werden direkt zu uns kommen, weil die denken so, yo, kleiner Snack zw für zwischendurch ist doch mal lecker. <lacht> Ey, Kuchen. Ich würde sagen, wir sind beides <lacht> Profis, ne? <lacht> <lacht> Junge, wir sind einfach Götter. Du weißt, die kommen, ne? Willst du das Eisen nehmen und. Äh ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich renn zurück. Ich hab Eisen. <lacht> ich hab Kopfweb, warum auch Ja, aber ich hab Eisen. Schnell ein Eisenschwert. Ja, einer drunter. Sehr nice. Ich mache hier eine Kiste. Hin. Safe Shoppy hier. Oh. Ach fuck, ich darf ja gar nicht hochbauen, ach verdammte Scheiße. Im Hast Ruhe du hochgebaut? Gehen. Ja, Mann, ich muss runterspringen. Nein, oder Kuhn? Mir schreibt einer, BIST DU MIT GEOTRICKS D.C. You, what the fuck? Oh nein! <lacht> <lacht> Mann, Kuhn, was ist denn los? Ich springe die ganze Zeit nur runter. Soll ich so Counter-iPhone, oder? Wie oft ich hier runter jump? Nein, Mann, ich darf einfach keine Blöcke platzieren, das ist so lächerlich ist so lächerlich, was ich hier mache. Mich... Ah, stimmt, ich darf ja auch keine Plays. Ja, Mann. Lass ich wieder so einen Unlegit-Hit raushauen? Du darfst uns höchstens einen Block setzen. Junge, was ist mit dem falsch? Ich nicht, ich ja, ciao, ich, wir sind raus, oder? Jo, hier ist er. Hier, hau ihn, hau ihn, hau ihn. Kuchen. Ich hab ihn. Nice, nein, oder? was oh, ihn. ihn. Das ist eine Legende. Oh, no. Ich habe hier unten eine Kiste platziert, habe ich hab ein ich bisschen. Ich habe eine Kiste platziert, ne? Hier Kuchen, weil oh, die ist so ein bisschen scheiße platziert. Ja. Ähm so, Kuchen, pass auf, wenn du das Bett aufbaust, dass du denn nicht irgendwie aufbaust, wenn gerade ein Gegner da spaziert, der kommt nämlich ins Ähm Ja, passt schon. Ich darf gar keinen Blöcke placen, Scheiße. Ja, Mann, das ist richtig Ärgerpunkt. Okay, jetzt kommt er wieder. Oh, shit, er kommt, Kuchen. Ja, richtig, ich bin er steht bei mir unter Snacks. Junge, als ob er. <lacht> ich dachte, wird so. Ey, was sagt er jetzt? Oder so. Er steht bei mir unter Snacks, Junge. <lacht> Da kommt einer. Nein, steht er steckt. sich. Er stackt sich. Was sollen wir machen? Wir, wir können nichts tun. Wir können nicht mal hochstecken, wenn der irgendwie einen Scheiß da macht. Dann können wir gar nichts machen. Was sollen wir jetzt machen? Kann nichts machen. Ja. Was soll das, Mann? mini me checker fangirl und mit einem Black-Eagle-Skin. GG. Jo, ich hab ihn. Ja, GG. Ja, was sollen wir jetzt machen? Aber ah, wir müssen dran vorbei äh, bauen, ne? Ich hab aus Versehen einen Block hoch. Auffassen gut. Nein. Komm, Snack, Snack, Snack, Snack, Snack, Snack. Ey, Junge, der ist. Der ist doch nicht normal. Hat der Poishi zum Nein. Frühstück gegessen oder was? Junge! Der kommt, der kommt, der kommt, der ist der, ist der Der ist bei uns, der ist bei uns! Unser Bett ist so safe weg! Nein, Kuhn, Kuhn, Kuhn! Ja, du bist so! Nein, ich hab ihn wieder auf den Weg gehauen! Kuhn, Kuhn! Ey, ich komm nicht mehr klar, was ist so denn los mit dem? Ja, safe hat er unser Bett! Junge, was ist denn bei dir falsch? Das ist das so eklig, Mann! Die ist so, so eklig. eklig! Ja, alle wollen zu sein. uns, ne? Ja, wir müssen ja eh nur gerade. Ähm, Kuchen, ich würde lieber hier so lang gehen, weil sonst können wir uns dings. Kuchen, Kuchen, Kuchen. Oh no, oh no, no, ich werde so gestompt. Ich werde gestompt, like, Stompe, uh, Reno. Oh. Ah, ciao. Das ist so eklig, Mann. Ey, das ist so schwer. Das ist unmöglich. Und was mache ich hier? Ja. Ciao. Wir werden wieder rasiert, Kuchen. Ja, man. Es ist unmöglich. Es ist so widerlich, Mann. Es wäre vielleicht... Ähm... Hallo, warum stackst du dich? Ja, okay, zum Bett stacken oh, ist weiß, okay. ich darf hier gar nicht stacken. Ja, zum Bett ist okay. Nein. Doch, wie sollen wir sonst hoch? Können wir gar nicht das Bett verteidigen, oder was? Hat überhaupt schon mal jemand so eine Challenge gemacht? What the fuck? Ja, ja wahrscheinlich. Kann ich mir nicht vorstellen. Guck mal, was macht ihr da? Ja, wie baut er sich? Er baut sich einfach wie die Legende, Mann was machen wir? Der hm. wird jetzt hier runterkommen, ne? Wir werden beide, beide wahrscheinlich von der. Ab ein. Ab ein, ich bin aber unten, Kuchen. Erkennt er dich? Er schreibt Kuchen. Ähm, ey, chill mal da, ja? Pass auf. Pass auf. Pass auf, was Kuchen. Ja ja ich passe schon auf. Okay, dann hole ich mir den jetzt. Länger her. Ja, wir dürfen uns nicht hochstecken, ne? Nee. Yeah. komisch und dann kommen alle auch noch zu uns, alle kommen zu uns, der Nilan ist auch noch über uns, ja super, soll es ein GG geben oder was, Sandwich, Nee. what the fuck, ey. bad game, Alter. ganz im Ernst, und Black Eagle feier ich, genau, echten, sonst, äh, bad was YouTuber, guck ich, ich guck, ich guck nur Endless und halt, wenn, mal Porsche, na, guck wenn, keine Ahnung, bei Quartrix manchmal, aber... Lumpy finde ich lustig. Aber ist Lumpy ein äh, Bad Wars-Youtuber, ja, ne? Ja, eigentlich schon. Also er hat Bad Wars aufgenommen, aber jetzt macht er, glaube ich, nur Reaction. -Videos. Er macht nur Reaction und alles, ne? Immer auch bei Quartrix, Schön auf sind... seinen Nacken. Auf seinen Nacken. Äh, äh, was machst du da? Ja? Ah, oh, scheiße. <lacht> Soll ich runterspringen, oder was? Ja, natürlich. Junge, Mann, ich hasse die Challenge. Ich glaube, Mann. Was ist das denn für eine Challenge? Wer hat sich die denn ausgedacht? Du! Ja! Junge! Dann bau dich auch noch in die Mitte! Ja, dann hol wenigstens Gold, ey. Junge! Darf ich bo Ja, hol Gold! bo bitte endlich! Geil ist darf bo Ich darf Bo-Spammen! Jetzt, jetzt komm ich, Alter! Und ich glaube, da kommt schon jemand zu uns! Ja, ich hab's gesehen! Oh, oh. Nein, Fußballer kommt. Ja, Junge, was geht der denn direkt auf uns? Da mach ich das nach aus. Wirklich. Bei sowas habe ich keinen Bock. Ja, Weil die freuen sich dann einen Keks irgendwie. Meine Challenge nervt jetzt einfach du willst. Ja. Macht keinen Spaß damit. Raison, ich targete euch nicht, okay? Ja, habe ich gesehen. <lacht> <lacht> ja, Mann. Oh, übel kein Knockback bekommen, das war doch nicht legend. Könnt ihr nur mal in den Kommentaren schreiben, aber was hier normales Bad Wars. Haben wir kein Knockback reducen, also willst du mir erzählen, wie ich das hier gemacht habe. Oh mein Gott, nein, nein. Oh mein Gott, ich darf hier gar nichts bauen. <lacht> <lacht> man. Ey, Ich hätte fast so richtig legendär das Bett geholt von dem. Das heißt fast, aber ich war schon... Gesehen. Wenigstens ein Bett kommen. Wir schaffen ja nicht mal ein Bett, ne? Ja so, Mann. Wir sind direkt tot. Hol dir mal das Eisen und safe das mal. Habe ich schon. Unser Ziel für Ey, diese Folge ist, ist so einfach lächerlich. Ein Es ist einfach so lächerlich, der Typ. Er. Oh, nee. Von so eine Er save sogar sein. Gold, obwohl er nicht diese Challenge macht. Jetzt hat er wenigstens kein Gold mehr. Oh, ich krieg einen Halskuchen. Kannst du das bitte machen? Was? Endlich mal die alle zerstören hier. Nee, ja, ich hab mich gerade gekippt. Okay. Hast du ein bisschen Eisen? Du nice. hast Gold! Ja, ich habe mir einen gekauft. nice Du hast gesagt, ich darf ausspamnen. Ja, ja, verkämpft dich wohl in der Base und. Weil sonst schaffen wir es nicht, wir können nicht hochstacken. Wie willst du es denn machen? Ich hab hier sogar Gold mal erlaubt, Alter. Das ein... Ja, also. Du willst du sonst spielen. Wie willst du das sonst schaffen, ja? Ich okay, hier ein bisschen Gold noch. Willst du nur noch Gold? Okay. Einen besseren Bogen nehme ich gerne, natürlich. Boah Junge. Jo, ich hab ihn. Hm. Junge, was ist denn los mit dir? Nein! Komm, ja, was? Er gibt so viel Knockback mit der Hand. Kannst du mir das machen? Ja, cool. Wie, wie geht denn das? Sag mal. Oh. Sag mal, wie. Du, wie du chillst halt echt in dem. <lacht> bei dem Scheiß. Ja, Mann. Junge, was bringt das? Wie soll ich denn die Gegner holen? Ja, du holst die Gegner und ich verteidige die Base. Wie willst du das machen? Ja, ich ein Boot. Ja, wie soll ich das machen? Ich hab AIM, ich hab Style das Geld. Okay, das Geld nicht, aber Style. Du weißt, <lacht> ich muss, äh, ne Line bauen, ne? Wie soll ich das denn machen, ohne, dass die mich... <lacht> die, die hauen mich alle runter, immer sofort. Guck mal, und die machen alles schon. Junge, das geht nicht. Die machen schon alles dicht, ne? Junge, oh mein Gott, ich bin hier rüber. Nein, nein, nein! <lacht> Die haben mich rübergehauen auf die Insel. Uh, oh Willi. nein. Er schreibt Willy. Really. Uh, Willy. Willy will wissen, oder? Hi, uh, Vince Ziller, der mir gerade geschrieben hat. Hulu. <lacht> phone Und kannst du den mal hinweg -schnetzeln? Ja What the fuck, was hat der für ein Bro? Digga, ich hab zwei Herzen Hast du immer noch? Wir wissen, wie viele Leben hatten Der? Vielleicht tot man Nein, nein, nein, nein. Nein. Oh. 4, 3, 2, 1. Okay, jetzt, jetzt, jetzt, jetzt, jetzt. Ich schaff's, Kuchen. Ich schaff's. Ich glaube, ich schaff's. Bitte, bitte. Lande einfach, lande. Lande. Oh. ja. gut. Cool. Ich hab's. Jetzt musst du den nur noch im Stand halten, ja? Ja. Ich hole mir jetzt einfach, ich mir einfach einen Bow und schieß den runter, ja? Ja. Okay, ich schieße ihn einfach runter. Nein, komm her, Mann. Wir sind tot. Ja, wir sind Ich tot. hab ihn! <lacht> Dead Arrow, hast du es gesehen? GG. Okay, okay. okay, ich würde sagen, das war's mit der Folge, ne? <lacht> es reibt low. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst meine Werte mal. Und äh, kommt auch mal bei den Kuchen vorbei, ne? Ja.